Was ist eigentlich ein Screencast? Der Begriff Screencast ist ein Kunstwort und leitet sich von den englischen Wörtern Screen für Bildschirm und Cast von Broadcasting, dem Rundfunk, ab. Screencasts lassen sich recht einfach, schnell und vor allem kostengünstig produzieren, im Gegensatz zu Lernprogrammen oder Web-based Trainings, die oftmals zeitlich und finanziell deutlich aufwendiger sind. Es existieren verschiedene Anwendungsszenarien für Screencasts und auch verschiedene Screencast-Formate. Die zwei wichtigsten wollen wir hier kurz vorstellen. Zum einen kann man mit Hilfe eines Screencasts einen Vortrag halten, indem man zu den Folien spricht und dies dann im Netz bereitstellt. Zur Produktion ruft der Dozierende die Screencast-Software auf. Dazu seinen Foliensatz hat ein Mikrofon eingeschaltet und hält den Vortrag. Man kann die Aufzeichnung dabei auch unterbrechen, neu aufnehmen und nachträglich schneiden. Optional kann der Vortrag mit oder ohne Videobild aufgezeichnet werden. Die zweite Möglichkeit sind die sogenannten Tutorials. Ursprünglich wurden Screencasts vor allem dazu genutzt, Abläufe aufzuzeichnen, die jemand auf dem eigenen Computer ausführt und die am Bildschirm zu sehen sind, um so zum Beispiel kleine Anleitungen zur Nutzung von Software bereitzustellen. Solche Tutorials sind üblicherweise nicht zu lang, damit der Nutzer die Handlungen gut an seinem eigenen Rechner nachvollziehen kann. Wichtige Details des Bildschirminhalts lassen sich gezielt hervorheben, zum Beispiel durch Vergrößerung eines Ausschnitts oder mit Hilfe von Pfeilen, Umrahmungen oder Unterstreichungen. Ganz ähnlich wie bei einer klassischen Videoproduktion sollte für die Erstellung eines Screencasts zunächst ein Skript erstellt werden. Dieses muss nicht unbedingt wie ein Drehbuch kleine Skizzen der einzelnen Szenen enthalten. Es sollte aber vermerkt werden, was genau auf dem Bildschirm zu sehen ist und wie jeweils der Sprechertext dazu lautet. Bei der Produktion von Screencasts lassen sich grob drei Schritte unterteilen, die auch hier wieder an die Herstellungsschritte bei der Videoproduktion angelehnt sind. Zunächst werden mit Hilfe der Screencast-Software alle benötigten Aktivitäten auf dem Bildschirm aufgezeichnet. Hierzu können mehrere Versuche nötig sein, was allerdings kein Problem ist. Im zweiten Schritt wird das Material bearbeitet, das heißt nach Bedarf geschnitten, gekürzt oder in anderer Reihenfolge arrangiert. Außerdem können wichtige Bereiche gezielt hervorgehoben werden, zum Beispiel durch Umrahmungen, Hinweispfeile oder Vergrößerungen eines Bildausschnitts. Der fertig geschnittene Screencast kann nun eventuell auch noch einmal komplett neu vertont werden. Im letzten Schritt der Produktion wird das Screencast-Projekt in eine Videodatei exportiert, welche dann den Lernenden zur Verfügung gestellt werden kann, zum Beispiel über ein Lernmanagementsystem wie OLAT oder Moodle oder auch eine Videoplattform wie YouTube.